sin of my Wir von Ende Gelände haben es gerade hier bis zur Abriskante zu Lützerath geschafft. Wir blockieren den Tagebau Garzweiler, weil genau die Kante, die wir hier sehen, das 1,5 Grad Limit markiert. Wir müssen mit unseren Körpern dieses menschenfeindliche System blockieren, weil die Regierung und die Großkonzerne nichts tun, um Menschenleben über Computer zu stellen. Es ist gerade die Verantwortung von Ländern wie Deutschland, Ländern, die ihren Wohlstand auf kolonialer, auf rassistischer Ausbeutung aufgebaut haben, jetzt den Paradigmenwechsel zu schaffen. Aber bis diese Bagger hier im Museum stehen, werden wir nicht aufhören, sie selbst anzuhalten. RWE gewöhnt euch dran.